Hey, hallo, hier ist wieder Kater Max mit dem Witz des Tages. Haha, <lacht> also, kommt ein Mann ins Rathaus und meint, ja, ich muss mal meinen Namen ändern. Sagt die Dame am Schalter, wie heißen Sie denn? Ich heiße Brenz. Die Dame guckt ihn an und meint, hm, was ist denn daran so schlimm? Doch ein ganz normaler Name. Ja, junge Frau, wissen Sie, immer wenn ich telefoniere, beziehungsweise wenn mir das Telefon klingelt und ich rangehe und sage, hier brennt's, dann kommt immer die Feuerwehr. So, das war wieder der Witz des Tages mit eurem Max, ne? Jo, abschalten! Viel Spaß noch! Abschalten. Genau. Du wow. auch. Tschüss.